Am Donnerstag fällt noch einmal ein aus, aber es gilt weiter zu trainieren, um Sieger zu sein. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies um einen vergänglichen, wir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen, läuft so, dass ihr ihn gewinnt. In unserem Dorfsportverein musste man für die Sportmedaille auch Fahrrad fahren in einer bestimmten Zeit. Weder Fahrradfahren interessierte mich noch das Schaffen wollen einer Strecke in einer bestimmten Zeit. Was auch ohne Training nicht möglich war. Aber ich hatte Freude am Sport und an der Organisation, die dieses Angebot machte. Also war ich dabei. Musik könnte den Eindruck bekommen, auch die Bibel bietet an, um das Heil, also die sogenannte Lebensmedaille zu erlangen, sich einem Training zu unterwerfen. Das stimmt auch in gewisser Weise. Dazu sollte man allerdings bei sich selbst erkennen, dass die angesprochenen Lebenstrainingsthemen nicht zu schaffen sind. Sinnfragen, Liebesfragen, Ewigkeitssehnsucht oder Angst. Leicht lässt sich dies erkennen, wenn der Redner bis zum Anspruch der Vollkommenheit geht, wie man bei Jesus und Paulus Reden liest. Da wird es richtig klar, dass selbst die Trainingsinhalte einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Leider beachten das nicht sehr viele. sportmedaille soll ich in einer gewissen zeit 400 meter schwimmen Oh, schon wieder etwas was ich nicht gerne mache schwimmen und doch werde ich demnächst in die fluten springen weil ich freude habe sport zu machen und das ergebnis wird bei mir nicht für eine medaille reichen aber das war auch nicht mein bemühen mein freudiges betätigen wird mich begleiten was erzählt uns die Bibel? Sie gibt eine Zustandsbeschreibung zu unserer Person. Und einige Redner erzählen von dem Erlangt haben des Zieles. Also die Sportmedaille haben sie bekommen. Denn trotz menschlicher Unmöglichkeit haben Menschen den Preis bekommen. Manche schon nach kürzester Zeit, ohne Seminar oder Fitnessstudio. Wie das? Und Übrigens nicht nur den dabei sein ist alles Preis, nein, sondern den Preis, er ist dein, du bist sein, ich bin Preis. Goldmedaille in allen Disziplinen, weil in Einheit mit dem Sieger zum Ziel getragen in Could ever satisfied through every try my soul will say no one turning back I've been set free Teilnehmerin bei den Veranstaltungen um die Sportmedaille sagte mir, ah, leider wird es hier nicht reichen. Klasse, das ist die Einschätzung meiner gegenwärtigen Konstitution, meiner eigenen Verfassung. Würden wir Menschen einsehen, dass jegliche fromme Konstitution gegenüber Gott lächerlich ist, nicht nur in Bezug auf unsere Möglichkeiten, sondern auch in Bezug darauf, wie wir Gott missbrauchen für unser eigenes Heil haben wollen, wir würden erkennen, dass unser Wollen schon unsere peinliche Unfähigkeit ist. Nein, wir sind herrlich auf verlorenen Posten. Das ist eben Teil des Trainingsplanes. All all, the joy of my salvation. And this hope will never fail, cause heaven is a home this storm, my soul will sing, Jesus Das ist das erfreuliche Trainieren und Gewinnen. Trainiere zu siegen. Und die Vorgabe sagt, begleitet mit Freude, dass unsere Konstitution nicht dafür geschaffen ist. Aber wir geschaffen wurden, in seinen Christi-Sieg mit hineingenommen zu sein. 1. Korinther 9.25. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies um einen Vergänglichen. Wir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Okay.